Hallo, dieser Podcast ist eine Gedankenpost. Ich nenne meine Texte so, weil es meine Erfahrungen, Gedanken und Gefühle sind, die ich hier in dieser Form zum Ausdruck bringen kann. Meist veröffentliche ich sie dann auf meiner Webseite. Das Thema heute in dieser Post ist sehr aktuell und passend für die momentan doch sehr anstrengende und herausfordernde Zeit. Wie viel Input in Form von Geschichten, Meinungen, Nachrichten und Informationen mutest du dir zu? Wenn du immer wieder erschöpft bist, in einer Dauerschleife von Gedanken festhängst, dir alles zu viel wird, du angestrengt und bemüht um Frieden und Gelassenheit ringst, dann ist dieser Podcast vielleicht interessant für dich. Bleib also dran, ich freue mich, wenn ich dich inspirieren kann. Ein Text für Hochsensible, Vieldenker, angestrengt Suchende und alle, die sich überlastet fühlen. Ich teile hier meine Erfahrungen und möchte Gleichgesinnte unterstützen und ermutigen. Zur Einschränkung. Wie viel Input brauche ich wirklich? Und welches? Immer wieder lade ich ganz viele Dinge auf mich und in mich, die ich nicht brauche. Termine, Ideen, Pläne und viele, viele Informationen. Mir fällt es zunächst gar nicht auf, aber ich häufe oft Unmengen für mich im Moment unnötiges Wissen an. Mein reger Verstand saugt alles ein, was nur irgendwie geht. Doch wie viel ist davon wirklich nötig? Was davon ist wirklich von Interesse für mich? Jetzt. Was davon erfüllt mich? Was davon lässt mich weiter wachsen, bringt mir Freude und Leichtigkeit? Was hilft mir auf meinem Weg? Und was davon ist nur Wissen, das ich jetzt nicht brauche, das mich nicht unterstützt in meinem eigenen Sein, in meiner Ausdehnung, in meinen authentischen Raum hinein? Oder was bremst mich nicht nur durch Unwichtigkeit, sondern hält mich sogar auf, frustriert mich durch niederfrequente Energien in den Botschaften? Leider kann mein Verstand hier meist nicht unterscheiden. Durch die Brille von verinnerlichten Glaubenssätzen, Gewohnheiten und alten Mustern ist für ihn alles wichtig, was die eigene Vorstellung und die Glaubenssätze bestätigen und was Sicherheit schafft. Vielleicht ist es auch so, dass viele dieser Informationen der Ablenkung von wesentlichen Dingen dienen, wie zum Beispiel dem Erkennen der Wahrheit, dem Durchschauen meiner eigenen Illusionen, dem Entdecken meiner eigenen Macht dem Erkennen, dass ich vieles gar nicht mehr brauche. Oder der Gefahr, mich in neue und unbekannte, unkontrollierbare Bereiche des Lebens auszudehnen. Meinem Ego und meinem Verstand werde ich nie genügen. Tief und fest sitzen diese alten, klebenden Überlagerungen von irrationalen Vorstellungen und Illusionen, wer ich bin und was wichtig ist. Alte Muster, Bemühung und strebsames Tun, über mein wahres Selbst gelagert, in vielen Schichten. Und je mehr ich versuche, diese alten Strukturen mit meinem Verstand zu durchschauen, zu durchdringen und zu lösen, desto mehr verklebe ich mit ihnen. Denn allzu oft noch nutze ich alte Vorgehensweisen aus dem ego und arbeite dagegen an, indem ich versuche, einen Weg zu finden, mehr verstehen zu wollen, Mehr wissen zu wollen, die Wahrheit zu erkennen, um dann wirklich etwas tun zu können, um mich selbst endlich zu befreien. Und je mehr ich mich erlösen möchte, desto mehr verhindere ich genau das. Denn genau das ist ja das Muster. Es ist total irre. Genau das, was ich möchte eben mit diesem Handeln erreichen zu wollen, was mich davon abhält, genau das zu erreichen, was ich möchte. So verworren, wie diese Aussage klingt, so wahnwitzig ist dieser Versuch auch und genauso fühlt es sich in meinem Innern an. Verworren, endlos, angestrengt. Ich bin gerade in einer Phase, in der mir extrem bewusst wird, wie sehr ich mich mit meinem Bemühen um Leichtigkeit und Freiheit selbst einenge. Mein Erlerntes dranbleiben, anstrengen und alles richtig machen wollen schleichen sich heimlich und leise immer wieder in mein Denken und Tun hinein, ohne dass ich es merke und verhindern kann. Und all das, was ich im Außen als Einengung und Verhinderung meiner Freiheit, meiner Leichtigkeit und dem Frieden in mir sehe, all das sind Spiegel dieser meiner eigenen Beschränkung in mir. Da gibt es diesen einen tiefen Glaubenssatz in mir, dass ich nie so genüge, wie ich gerade eben bin, dass ich dafür arbeiten muss, in Frieden zu sein, dass ich kämpfen muss, mich bemühen muss, immer dranbleiben muss, um in meine wahre Größe und Souveränität zu kommen und dann, nur dann, meine wahre Bestimmung zu finden und diese ganz entspannt zu leben und um dann meine Einzigartigkeit zu beweisen. Komischerweise erkennen andere mich, mein Wirken und mein Potenzial oft eher als ich mich selbst. Ja, ich habe oft wache Momente, in denen ich weiß, wer und was ich bin und was ich leben möchte, was mir Freude macht. Aber mein Blick auf mich selbst ist oft verstellt von dieser alten, antrainierten und von dem beschriebenen Glaubenssatz eingefärbten Sicht auf mich selbst. Und die hat nichts im Geringsten mit der Wahrheit zu tun. Konsum von Nachrichten, Informationen und ihre Wirkung auf mich. Sobald ich anfange, viel Informationen zu konsumieren, kann mein Ego der Versuchung nicht widerstehen. Ich vergleiche mich und lege falsche Maßstäbe an. Ich werde unsicher und zweifle. Mit einer kritischen Ego-Fokus-Glaubenssatzbrille schaue ich auf mich und mein Leben. Ich entferne mich immer mehr von mir selbst und von dem, was mich ausmacht und was mir wichtig ist. Ich werde instabil und wankelmütig. Mein Gespür, mein Herz und mein innerer Kompass werden immer mehr überlagert von fremden Informationen und eigenen Zweifeln. Völlig überlastet durch dieses Input und dem gleichzeitigen Gefühl mehr tun zu müssen, komme ich nicht mehr zum Handeln. Außerdem fehlt mir definitiv die Zeit für das, was mir wichtig ist und was mir wirklich Freude bringt. Und genau dann bin ich wiederum anfällig für Inputs, die ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht brauche. Wie in einen Strudel werde ich eingesogen von einer interessanten oder wichtigen Geschichte in die nächste. Der Kreis schließt sich also. Meine Verwirrung und meine Anstrengung, mich selbst zu optimieren, wachsen exponentiell mit dem Gelesenen, Gehörten und Gesehenen. Dann kann ich mich noch weniger beschränken auf wesentlich und für mich jetzt relevant. Die gezielte Auswahl der Informationen taugt dir auch nicht als Mittel der Beschränkung, weil diese Auswahl vom konditionierten Verstand beeinflusst wird. Du wirst also immer das wählen, was deine Wahrheit bestätigt, was dir die Angst nimmt oder was dir zeigt, was du noch unbedingt brauchst oder wissen musst. Das galoppierende Pferd des Geistes, das niemals ruht und immer alles wissen will, lässt sich natürlich nicht durch neue Informationen, neue Gedanken zähmen oder in Bahnen lenken, sondern nur durch rigoroses Abstellen jeglichen Konsums und Stille. In dieser Stille, in diesem neu entstandenen Raum, kann ich mich sammeln, meinen inneren Kompass wieder wahrnehmen. Und tatsächlich gibt es momentan wahnsinnig viel Input im Außen. Entscheidungen und Standpunkte werden von jedem dauernd neu herausgefordert. Wir müssen uns wappnen gegen eine Heer von Plagen, sagte Shakespeare. Und gleichzeitig dürfen wir gerade üben, immer wieder bei uns selbst anzukommen. Wenn ich mich wieder eingefunden habe in meiner Mitte, finde ich den ersehnten Frieden, um dann gleich wieder in den nächsten Strudel einzutauchen, der tief sitzende Glaubenssätze und Muster nach außen stülpt und mich kurzzeitig in ein Loch von Ungewissheit, Zweifel und Stress fallen lässt. Als nebenbei sind wir nämlich auch kräftig dabei, aufzuräumen, mit alten Glaubenssätzen und Vorstellungen in uns selbst, angetriggert von vor allem eben durch Themen im Außen. Und eine neue Welt entsteht auch noch nebenbei. Es ist also ein ständiges Auf und Ab, raus aus der Mitte kommen und wieder neu hineinfinden, ein Balanceakt zwischen eigenen Themen, einer Wirkung im Außen, aushalten und durchhalten, irgendwie. Und gerade wenn man denkt, das ist alles glasklar, dann sitzt man gleich wieder in so einem Loch, erschöpft wie ein junger Vogel nach einem langen Flug. Aber es geht immer weiter und immer weiter. Und wenn du auf dem Weg bist, kannst du nur noch weitergehen. Wir müssen da alle durch, durch dieses Nadelöhr. Und es wird sicher auch noch etwas dauern. Ich fühle mich dabei oft überrannt, überfordert und natürlich gestresst. Da ist man gut beraten, eine Strategie und ein Verständnis zu haben im Umgang mit diesen Unsicherheiten und teils heftigen Emotionen. Mit der alten Herangehensweise, der alten Art, dem Gewohnten klappt das nicht mehr. Auch über den Verstand nur bedingt. Die alten Strukturen loslassen, befrieden und gleichzeitig ins Vertrauen kommen ist nicht so einfach. Die Unterstützung für mich sind hierbei Freunde und Familienmitglieder, die ähnlich denken wie ich. Natur, Wald, Wiese, Natur, Wald, Wiese, Natur, Wald, Wiese. Gute Musik, Mitsingen, Meditationen, am besten täglich. Jinjinjutsu, ähm, Jinjinjutsu-Anwendungen von anderen oder in der Selbstanwendung. Eine strenge Limitierung und Auswahl der Informationen, die ich konsumiere natürlich. Viel Schlafen, viel Trinken, Basenbäder zum Entgiften, kein bis kaum Fernsehen. Ich kann trotzdem Frieden finden mit mir, auch mit meiner ganzen Verwirrung zwischendurch und in diesem angestrengten Sein. Ich nehme mich an, wie ich bin. Würde ich, diese Gedanken habe ich natürlich immer wieder, enttäuscht sein von mir selbst, unzufrieden mit mir und in Sorge, dass ich nicht richtig bin, nicht richtig ticke, dann müsste ich mich wohl noch mehr anstrengen. Und der Kreislauf beginnt von neuem. Also verurteile ich mich nicht, ich beobachte, wie ich mit, dir, um, wie ich mit mir selbst umgehe. Ich trete ein paar Schritte zurück, gehe in die Stille, versenke mich in Meditation, gehe raus in die Natur. Und so komme ich wieder in mein Zentrum zurück, verlagere mein Gewahrsein wieder nach innen. Und genau darauf kommt es nun an. Dann kann ich auch die richtige Wahl treffen, was ich wirklich brauche. Ja, vielleicht sollte ich wirklich einfach mal nur mit mir sein.